Hallo zusammen, mein Name ist Mike Ernst, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Befeni und ich möchte euch heute einmal einen unserer Showrooms zeigen. Was ist Befeni und was ist ein Befeni-Showroom? Befeni produziert und verkauft seit April 2017 maßgeschneiderte Hemden für 39,90 Euro. Warum sind die Hemden so günstig? Das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir eine eigene Produktion. Das heißt, wir haben eigene Maschinen, eigene Räumlichkeiten, eigene Schneider, eigene Stoffe und an der Produktion verdient kein Dritter mit. Darüber hinaus vertreiben wir die Hemden im Direktvertrieb, das heißt über selbstständige Vertriebspartner. Wir sparen also teure Ladenlokale und müssen keine Mieten zahlen. Manche Partner betreiben das Geschäft so intensiv, dass sie sich sogar einen eigenen Showroom gemietet haben. Dort verkaufen sie dann die Hemden, Fliegen, Krawatten, Boxershorts, eben alles was Buffet im Programm hat. Wichtig ist, alle Befeni vertriebspartner dürfen die Showrooms nutzen, Das heißt, man kann mit potenziellen neuen Partnern, aber auch mit seinen Kunden in den Showroom gehen und dort die Befeni produkte vorstellen. Und einen besonders schönen Showroom, den möchte ich euch heute mal zeigen, das ist der Showroom vom Sedat Isla in Düren. Und das Schöne ist, Sedat weiß nicht, dass wir kommen, wird also eine schöne Überraschung sein. So, wir sind jetzt im Stadtzentrum Düren angekommen. Wollen wir mal gucken, wo der Showroom ist. Überraschung! Ach, schau an! Hi! Was Na? machst du denn hier? Ja, wir wollten dich mal überraschen. Und den, ist super, ist gelungen, auf jeden Fall. Sehr schön. Und wir wollten den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern mal deinen schönen Showroom vorstellen. Ja, hallo. Willkommen auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, hier ist mein Showroom. Sehr cool. Seit wann hast du den jetzt? Seit dem ersten Zehnten. Wahnsinn, 10, Zehn, 11, ja. ja. fast zweieinhalb Monate und der Laden läuft. Super. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, man sieht es ja auch an den, an den Zahlen. Ja. Bisher auf Platz 1. Haben aber heute, in diesem Monat glaube ich nicht, ne? Nee, Monat. Da Mal ist der Roger, aber, glaube ich, auf 1. Auf ja, aber dafür verkaufe ich ganz viele. Gutscheine. Ja. Ja, das ist super. Erzähl Gutscheine ohne Ende, also Dürener, nehmen unser Konzept super an. Das ist das Wichtigste und die Gutscheine kommen irgendwann mal zurück Ja klar. und dann kommen die ganzen Nachbestellungen und darauf bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Super. Was verkaufst du am meisten? Hemden oder auch Accessoires? Natürlich Hemden. Ja. Also Accessoires ist halt so eine Sache, wenn man nicht anbietet, kann man die nicht verkaufen. Klar. Die Leute klar. fragen nicht danach und ähm, möchten unbedingt die zusätzlichen Teile haben. Wenn man fragt, dann verkaufen. Ja, glaube ich. Was geht da am besten? Krawatten. Krawatten? Ich hätte es nicht gedacht, aber die Krawatten lassen sich auch tatsächlich am meisten verkaufen. Okay. Vielleicht, weil ich die hier so besser präsentiert habe als die Fliegen. Die sind da etwas in der Vitrine versteckt, aber okay. da habe ich noch keine vernünftige Lösung gefunden. Ja. Ähm, vielleicht liegt es ja nur daran. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen umschauen beim Seelat. war schon unser kurzer Besuch beim Sedat im Showroom in Düren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt mich gerne besuchen. Bei mir gibt es immer lecker Kaffee, Maßbluse und Maß Hände. Bis bald. Tschüss.